Mit einer Gedenktafel wird jetzt an den vor fünf Jahren ermordeten Burak Bektasch erinnert. Die Familie und Freunde enthüllten die Tafel am Nachmittag an der Rudower straße in Neukölln. Am 5. April 2012 wurde der 22-Jährige auf offener Straße von einem Unbekannten erschossen. Zwei seiner Freunde wurden schwer verletzt. Noch immer ist die Tat nicht aufgeklärt. Im April soll der Gedenkort durch eine Skulptur erweitert werden.